Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, es ist der 4. August 2020, äh, um gegen Abend und für diesen Vlog habe ich, bin ich jetzt gerade wirklich, ich wollte eigentlich schon vor vier Tagen es aufnehmen, aber dann gab es den ganzen Tag Regen und nun, vier Tage später, nehme ich den verfickten Vlog auf. Danke. Danke Sonne für gar nichts. Außerdem ist es sau schwer, auf einer Hand das scheiß Handy zu halten mit allem drum dran und noch Longboard zu fahren. Aber ja, ich fahre halt Longboard. Jetzt weiß ich wie Casey Neistet sich die, die ganze Zeit gefühlt hat, alter in New York. Aber bei ihm hat er auch das Boostboard noch in derselben Hand gehabt wie seine 1k Euro 1000 Euro Kamera. Jetzt kommen Steine. Boah. Aber ja, es gibt sozusagen. Es ist das erste Video auf diesem Kanal. Denn nice. Denn äh, ich habe ja einen neuen Kanal aufgemacht. Und den Kanal habe ich 1.072 Abonnenten gehabt Hab den Kanal zwar immer noch, aber ähm, ja äh, Dieser Kanal wurde am 28.07.2020 gegründet Und wie gesagt, ich wollte am 30. schon Ja, am 30. schon diesen Block hier auch weil Es ist die ganze Zeit geregnet Jetzt habe ich hier Hochwasser Und... Geil! Aber egal, ja, es ist August. So und ähm, ja, dieser Kanal wird jetzt aber mein neuer Kanal sein. Und warum ich jetzt meinen alten Kanal weggemacht habe und zu einem neuen gemacht habe, weiß ich gleich, aber ich muss kurz hier hier untergehen. Puh, let's go! Boah. Scheiße, Alter. Mein Board hat gerade so krass gewackelt. Ich dachte unscheiße oh, ich falle gleich fresse, Alter. Boah. Ich dachte, ich leg mich jetzt gleich flach. Äh, Grund Nummer eins: Alle meine Videos vom alten Kanal waren alle größtenteils Beschwerde gegen Urheberrecht. Das heißt, ich habe Copyright Musik genommen oder Copyright oder andere Sachen, die man nicht nutzen durfte. Was mit dem ich halt monetarisieren konnte. Und hat mir dann empfohlen, ähm, das ist auch anderen, ein Grund, warum ich dann äh, keine Monetarisierung bekommen würde für später halt das Handy. Ich, ich Problem, Probleme, was so dichtdings angeht. Meine Rücken tut sauber, ich habe die ganze Zeit eine halbe Stunde lang. Zeitreffer-Video da aufgenommen. Ey, das war schlimm. Mein Rücken tut weh. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall ist das Grund Nummer 1. Grund Nummer 2 ist, ich kann auf diesem Kanal wie Livestream. Auf meinem alten habe ich ein Permaban, also ein permanente permanenten Streaming-Verbot gehabt. Ich konnte nie mehr auf diesem Kanal Livestream auf YouTube. Ist auch ein großer Faktor, denn man kann mit YouTube Livestream ziemlich gut äh, relevant werden. Wenn man es auch richtig macht. Und der dritte Grund war, mir wurden andauernd die Kommentare gesperrt. Oder die Videos wurden nicht vorgeschlagen. Oder was weiß ich. Also, das war wirklich so oft. Schaut doch mal im alten Komment äh, Kanal. Jedes zweite Video hat deaktivierte Kommentare. Das war so abfuck. Weil damit wäre ich auch nicht größer, damit auch, weil wenn die Kommentare deaktiviert sind durch YouTube, äh, wird das Video viel seltener vorgeschlagen, so gut wie gar nicht. Deswegen fühle ich dann die ganzen Abonnenten und gewinne keine neue. Das ist auch ein Grund. Und der nächste Grund ist ähm, keine Ahnung. Irgendeiner. Äh, ich fahre gerade im, im Parkplatz rum. Ja. Yeah. <lacht> Dieser Kanal wird jetzt am Anfang eher, eher so ein kleiner re kanal sein. Doch, da wird es dann immer mehr und mehr zu einem Hauptkanal bilden. <lacht> wenn die gewünschte Abonnentenzahl erreicht ist, also wenn ich ungefähr so Konkurrenz mache zu meinem alten Kanal, dann wird er komplett übernommen. Aber auf dem Kanal bin ich viel, viel aktiver als auf dem alten. Deswegen gehen hier einen Follow da lassen. Warum auch nicht? Und... Ähm, ja, das ist eigentlich der Grund, warum ich diesen Kanal jetzt gemacht habe. Hier wird auch alles kommen: Stream, Stream Highlights für alle Formate, Vlogs, äh, OBS, Twitch Stream, Dings, Tutorials, alles drum und dran. Und wie gesagt, auch YouTube Livestreams, was ihr ja so alles das habt, ihr alles so krass geliebt. Also, da kamen immer voll viele Leute rein. Voll nice. Und, ähm, ja. Ich fahre gerade die ganze Zeit hier mit dem Longboard rum, ohne Kontext. Die ganze Zeit labere ich irgendwas rum. Und ich hoffe einfach jetzt mal ohne Scheiß. Ich hoffe, euch gefällt es. Es war schon cringe genug, über ganz oben zu fahren. Mit dem Handy und Mikrofon, Objektiv und Selfie-Stick und alles rum und dran hier fahren War schon cringe genug, deswegen lasst ein Abo da. Äh, ja. Was gibt es noch zu sagen? Folgt diesem Kanal, aktiviert die Glocke, äh, folgt bei mir auf Instagram. Ich mache immer Abstimmungen, weil ich hier jetzt keinen Community-Tab mehr habe. Mache ich da alle Abstimmungen über, über Kanal, Kanal und Sachen. Also welches Video demnächst kommen soll, was ich machen soll. Deswegen, wenn ihr diesen Kanal mitbestimmen wollt, gerne auf Instagram folgen. Ähm, Komm mal bei mir auf meinen Discord vorbei, ich habe einen eigenen Server ja. Übrigens ziemlich professionell ist. Und ähm... Komm, ich fahr mal kurz mal durch. Du bist zu fett geworden, Alter. Geil. Ja, dann bin ich auch öfters aktiv und äh, Ja, was soll ich noch sagen, äh, wie gesagt, Willkommen in der Donnie-Elite, äh, Ja, wie gesagt, Lasst ein Abo da, tragt meinen Creator-Code ein auf ehrenbruder kursbasis und ja, Willkommen daheim sozusagen, also ja, Willkommen auf diesem Kanal und jetzt genau, schaut euch ein anderes Video an, keine Ahnung, ein Stream-Highlight oder so, die sind immer cool und immer gut geschnitten und ja. Tchau!